Wir alle nutzen das Internet täglich. Doch wie leicht man Opfer der sogenannten Cyberkriminalität werden kann und wie man sich dagegen schützen kann, erkläre ich euch in diesem Podcast. Zuerst einmal wollen wir klären, was überhaupt Cyberkriminalität ist. Cyberkriminalität ist ein weltweites Phänomen, das weder an Landgrenzen noch vor verschlossenen Türen Halt macht. Sie kann überall stattfinden wo Menschen Computer, Smartphones und andere IT-Geräte benutzen. In Firmen, Behörden, Universitäten, zu Hause und unterwegs. Es sind Straftaten, bei denen die Täter moderne Informationstechnik nutzen. Sie werden zunächst ganz allgemein als Cyberkriminalität bezeichnet. Cyberkriminalität ist zum Beispiel ein Betrugsversuch, das potenzielle Opfer via E-Mail statt per Post erreicht. Im engen Sinne umfasst der Begriff jedoch Straftaten, die auf Computersysteme und Netzwerken selbst zielen. Dabei kann es sich auch um Cyberspionage oder Cyberterrorismus handeln. Ein Beispiel von den schlimmsten Hackerangriff der Welt ist NotPetya. Am 27.06.2011 bricht in der gesamten Ukraine plötzlich das Chaos aus. Geldautomaten funktionieren nicht mehr, Kartenlesegeräte in U-Bahn-Stationen sind kaputt. Unzählige ukrainische Banken, Unternehmen und staatliche Einrichtungen büßen den Großteil ihrer Computer ein. Sie schalten sich einfach aus und beim Neustart erscheint nur noch eine seltsame Nachricht. Alle Daten auf den infizierten Maschinen seien ab jetzt verschlüsselt und nun völlig nutzlos. Es werden rund 275 Euro im Bitcoin gefordert, um die Daten wieder herauszugeben. Tausende Kilometer nordwestlich in einem großen Bürogebäude in Kopenhagen passiert das gleiche. Ganze Reihen an PCs gehen einfach aus. In Häfen überall auf der Welt stehen in der Folge aber Tausende LKWs Schlange. Sie sollen eigentlich Ladungen von gigantischen Containerschiffen abholen. Leider ist die gesamte IT-Infrastruktur von Merz der größten Schifffahrtgesellschaft der Welt auf einen Schlag in sich zusammengebrochen. Niemand weiß welches Schiff welche Ladung mit sich trägt, wer ja, was wo abholen und wohin bringen muss. Das alles und noch viel mehr ist das Resultat von NotPetya dem schlimmsten Hackerangriff aller Zeiten. Er hat globale Schäden von über 9 Milliarden Euro verursacht und zeigt vor allem eins, zu was für vernichtenden, beängstigenden Cyberangriffen die mächtigen Länder dieser Welt heute fähig sind. Malware ist ein Überbegriff für jede Art von bösartiger Software, die entwickelt wurde, um Geräte ohne Wissen zu infiltrieren. Es gibt viele Arten von Malware und jeder geht anders vor. Um Ihr Ziel zu erreichen. Alle Malware-Varianten haben jedoch zwei entscheidende Merkmale gemeinsam. Sie sind eintückisch und zielen darauf ab, Daten zu Eine weit verbreitete Methode, um Daten zu klauen, etc., ist Phishing. Unter dem Begriff Phishing versteht man Versuche, sich über gefälschte Webseiten, E-Mails oder Kurznachrichten als vertrauenswürdiger Kommunikationspartner in einer elektronischen Kommunikation auszugeben. Kurz gesagt, wird euch eine E-Mail oder anderes gesendet und es wird sich dort zum Beispiel als Google ausgegeben. Es ist ein Klassiker. Es wird behauptet, jemand wäre in das Konto eingedrungen und man sollte sich sofort durch den Link einloggen, um Maßnahmen zu ergreifen, denn man wird nach einer Zeit merken, dass es nicht Google war, die diese E-Mail gesendet haben und man soeben Opfer von Cyberkriminalität geworden ist. Jetzt ist die Frage, wie man sich gegen Malware und weiteres schützen kann. Da das Thema wirklich kein leichtes ist, fangen wir mit dem einfachsten an. Wenn ihr wisst, dass nicht alle Nachrichten, die von unbekannten Nummern kommen, ernst zu nehmen sind, tut ihr schon sehr viel mehr als der Durchschnitt. Aber auch nicht nur auf SMS oder normale Nachrichten, sondern E-Mails oder Kommentare auf Social Media. Also, es ist immer gut, seine Aktionen zu hinterfragen. Und wenn man dann doch mal auf einen Link klickt, der wahrscheinlich eine Maria herunterlädt, schützt euch der Brave Browser indem er diese Website als Gefahr einstuft und die Verbindung zu der Website sofort blockiert. Der Brave-Browser verspricht Schutz gegen die Schnüffeleien, Achtung der Privatsphäre und bietet viele Extras. Ein weiterer Tipp ist, dass man seine Software immer aktuell halten sollte und man nicht zum Beispiel Windows-Updates-Popups pop ignoriert. Updatet ihr euer System nicht und ignoriert es für lange Zeit, kann es schon zu spät sein. In vielen Software-Updates werden nicht nur neue Funktionen hinzugefügt und weiteres, sondern auch Sicherheitslücken behoben. Die meisten Hacker nutzen genau solche Sicherheitslücken aus und können somit extremen Schaden verursachen. Hey, hoffentlich hat euch der Podcast gefallen und ich bedanke mich fürs Zuhören.